Sind Sie überzeugt, es ändert sich nichts in Ihrer Beziehung? Dann unterliegen Sie einer Täuschung. Es ist so wie der Ball, der auf der Spitze eines Springbrunnens an immer der gleichen Stelle tanzt. Wenn Ihnen und Ihrem Partner oder Partnerin nur immer wieder die gleiche Art der Vorwürfe und Verteidigungen einfallen, dann führt das dazu, dass Sie die gleichen Abläufe in Ihrer Beziehung gemeinsam aufrechterhalten.